und willkommen mein name ist an die und ich will grüße euch zurück zu let's play Super Smash mein ultimate dem mama platt oder vielleicht auch nicht der war über drei aber vorher machen machen wir erstmal das ja ich kann nämlich hier wieder was hochleveln und zwar will ich das haben eigenes Smash über die treffen heilen dich erst mal mal da hier. so man noch was holen hier wird sollte wieder neu dauert ja nicht mehr so lange bis wir jetzt neue sachen kriegen da ich auch weiter mit simon rum da oben hin, da war nur level 1 da ja, kommen ich habe gerade mal über die karte geguckt und dieses gebiet ist doch ganz schön groß also das ist schon krass Bringst du hin auf oh. wir sind noch nicht mal stark ne? aber weiter halt so viele sind wieder mein gott Tschüss. so inspired okay überhaupt nicht ja, das Castle ist doch ein bisschen größer als gedacht, also ja, wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis wir hier durch sind. Also wenn man alles hier im ersten Versuch platt dann vielleicht nicht mehr. Aber du hast Dingen's ja super. ist dich, dich. Sehr gut. So muss das. <lacht> Bin ich gut, wenn ein Kampf so schnell vorbei ist. Oh, Na, rechts kommen wir noch nicht hin, ne? Naja, ja, schon schaffen. Zwei, hallo. Es war schick, zweimal, aber... Uh. man bist du riesig. In richtung mann noch mal Fl flaschen einfach so Was ist das als nächstes dann <lacht> aber auf dem boden geschmissen ey. bad war auf den Zahn. Oh, ich habe nicht. Okay. So, da rechts kommen man natürlich noch nicht hin, weil da sind da ist ein ich weiß ich, was da sein soll. Der Wippe. Vielleicht. Wir gern den Hebel da. Aktivieren, weil ich glaube, da führt uns zu diesen Einkämpfern noch schnell. Schnitter und Schnitterchen <lacht> hat äh. so noch irgendwas. Genau nee, ne? zu gewinnen, um sprinten der Gegner fügen die Schaden zu. näher nicht so ein Kack schon wieder so. in die fresse so was hat ja auf so sprint angriff habe ich schon wieder keinen bock weil die rennen nur auf ein sind. boah aller nervigste Boom. So, damit haben wir alles hier, ne? Erstmal. Das neue Truhe, da komme ich aber irgendwie nicht hin. Ja, weiter. Ich weiß ja, dass sie da ist. Also Mario. Mal schnell fünf minuten wir haben schon wieder einen neuen kämpfer Aber wie bist du all das gerade ausgewichen jetzt mal ruhig von irgendwo treffen lassen können In die fresse in die fresse ein motorrad mit sehr gut. ich habe diesen typen mit seinem motorrad erledigt gut also das wird sie im pokémon trainer irgendwie ein Pokéball gegen das gesicht werfen melten gegen die fresse Ja und hier geht's noch sehr tief runter. Zora. Trotzdem noch wissen wir mal, in die eine Schatztruhe kommt. Und raus. Nein hau dich! Schau dich Schildkröte. Ich hau dich, Schüttgurte! Ich leg ihm darauf. Da ist dieser Schwule Elf, das <lacht> mit den töten. Mit diesem Gummispannix und so. dass ist, das ist der, Green Man. Mit Pink, der nee, Pink Guy. das ist der Green Guy. Da. Komm mal oh, Ich habe es gefunden. Ah, okay, ich sehe schon. So, warte mal, wenn ich das hier neu mache, ne, dann kriege ich noch meinen ganzen Kanonen wieder zurück. Ne, meine Kanonenkugel. Okay, hier natürlich nicht. Hey, eine Sekunde mal, wenn ich jetzt hier mache ich doch alle Kanonenkugeln hier von wieder ne ja <lacht> man bin ich gut da habe ich zwei Kanonenkugeln ja man mache ich nur damit oh nein da musst du musst natürlich voll durchziehen ne allen keine Ahnung, reihe okay, nie von gehört. drauf hin okay, sieht man auch nicht oft als Items hier in diesem Spiel, diesem Modus. hat Destroyed. Sehr gut. Läuft. Wie sehr gut. So, warte jetzt. Ich würde gerne dich abschießen. Oh. War nur ein. Okay, cool. Truhe. Lernen wir ein Geil. Dann habe ich hier eine Kanonenkugel und dann mache ich den hier. Zeit, dreh ich zurück. Jetzt habe ich die cool wieder. Cool. So, dann zeigt mal, was ich hier noch leveln kann. 52, damit lässt sich doch anfangen, ne? smash oder? Soll ich doch... Ne? denke ich will halt immer so schnell ausgeben ich sollte mal sparen da ne? so, da oben Aber, äh, Okay. dürfte kein problem sein dürfte jedenfalls nicht so schwer sein Oh, ehrlich Okay, okay, ist gut. Geht jetzt ist weg, gut. Such mal dazu Kontakt. Also er kommt nicht mal mal wieder an, ey. Tschüss. Die Bewegung so. Also er getroffen wurde ja, die Nachricht die letztens am Ende des Parts kam. Im letzten Part. War eigentlich nur... Äh, ein Objekt konnte nicht aufgenommen werden, weil es halt... Äh, weil ich schon 99 oder irgendwie so davon hatte, nehme ich an. Die Gegner starten mit einem Huhn. Also wenn er das so hörst, irgendwie das klingt voll bescheuert. Der Gegner hat ein Huhn gegner hat ein gockel ein vogel der gegner hat ein vogel oh Gott, die haben alle einen oh, dreck ich muss schon sagen wenn ich genau dadurch ne? aber wie stark ist dieser angriff Du fast alles damit One-Shotten. Ja, dein Schwert, alles so eine Reichweite wie meine Peitsche zerstört. Cool. So, macht das mal. Äh, super. schon seinen Grund haben, dass, das, dass ich das so machen kann. Ne? Okay. Und wenn ihr den Kerker. Das Monster und Flo, Mann. Ja. Diesmal habe ich aber ein Anti-Dingen hier gemacht da so, muss ich nicht extra wieder raus jetzt habe ich das schon vorbereitet ich habe da mal was vorbereitet ich dachte jetzt aber echt ein frankenstein gewesen wer nee, einfach noch ein anzug äh. Äh. Äh. Äh. tschüss Männlich. Echte Männer kämpfen mit Peitschen. Oder oh, ist eigentlich nicht eine Peitsche, das ist mehr so ein Morgenstern, oder? Das ist ja irgendwie so, ein, so eine Kugel am Ende dran. Aha. Richter. Da schon weiter, ne? oh, nee. Gegen den haben wir doch schon mal. Achso, Smash. Ja, ich sagen, für die Gegner kommen. Wir haben eine riesige Reichweite, also. Wir können so viel Zeugs auf den werfen. nicht. Alter, macht der Schaden, ey. Ja, Ich bezweifle, dass den viel Schaden macht. also traurig. <lacht> Warum mache ich das? Oha. Gruppe ändern. Muss wieder nur ein der Regeln kann. So komm. Spezial irgendwie all diese Sachen einfach mal voll Schaden jetzt. Ich für Gefühl. Besser. Geh weg. Wir Geh doch mal ein bisschen weiter weg von mir. Alter. Ja, Wir sollten den kaputt hauen, ey. Jeder, den seinen Angriff hat, macht mich voll fällig. Räten gegen den machen, hallo? Okay, nehmen. ich sagen, verschieben, war da voll gestört drauf. Ich habe jetzt kein Nerv dafür. Wenn ich auch ganz ehrlich bin ich diese aufnahme hier beenden und ja ich glaube ich muss hier sogar vorbei ne? nee, da links kann äh, rechts kann ja wohl lang halt Dann gehen wir erst mal unten lang. Redlay. mein bluder du wirst doch voll einfach sein ne fällt gerade ein fällt gerade auf für im wissensbaum gibt es irgendwie nichts was irgendwie meine ausdauer oder so erhöht ne? dafür gibt es irgendwie nicht eine fähigkeit irgendwie was für ausdauerkämpfe oder so ein Und jetzt gewonnen. wieder zehn Dinger bekommen. Ich meine, jetzt können wir uns auch was holen, ne So. Ah, okay. Und da ist noch eine Truhe, ne? weg man davon einige voll oder was irgendwas war ja wieder 525 habe davon irgendwie zu viele nicht jemand sagt mir ich habe von diesen gegenstand irgendwie zu viel und Konnte deswegen nicht aufgeloppt werden. Wofür ist dieses eine Ding da? Dieses Goldene. Was bringt mir das umzuändern? Was bringt mir das? Ne? Es nicht, keine Ahnung, gehen wir weiter. Erstmal geben wir unsere Dinger hier aus. 70 perfekt, dann das hier. Smash Heiler brauche ich gar nicht, gar nicht mehr diese eine Fähigkeit, ne? obwohl das ist ja Smash Fähigkeiten heilen mich. Ne, das ist ja wieder was anderes als alle Angriffe. Hugh Baldwin. Mhm. Ja, sieht doch aus. Das könnte aus Fire Emblem sein, aber ist er nicht? klatsch Alter. Äh. Äh. Sehr gut. Hab ich gar nicht gesehen die dinger mich heilen also ich nehme an die heilen mich aber trotzdem ich will es halt sehen so der ist aus feiern du brauchst so langsam auch so aus mensch alles klar Ah, ist klar. ist natürlich jetzt hat mit Ah, ich dachte, wird jetzt. hast du da? Irgendwie sehe ich, aber irgendwie tut hat die er die Hälfte der Zeit nicht heilen, jetzt gerade. 0,4 hat mich das geil super, aber egal, kostet halt nichts, ne? und ich habe das gelernt. Also dagegen kann man ja nichts sagen. Ne? Wenn es umsonst ist, dann ist es umsonst. Dann ist es umsonst. Ist es umsonst der Tod? Schwer schade ich kann für dich. Was katapultier Widerstand oh. damit er mich treffen kann oder was. Der will jetzt hier dinge da. Ich kann auch den Angriff. Alter. Ja, so ich mir hat gedacht. 100 Schaden einfach so mal. ich muss den ding irgendwie abnehmen man lassen die mal sachen entfallen wenn man irgendwas bestimmt macht dann lassen die auch fallen glaube ich mit in die wasser du kommst jetzt nicht mehr näher muss mit mir muss näher an mich herankommen das voll umfeld er kann mich mit seinem blöden dinge festhalten. Ja, komm her. Geh weg. Geh weg. Ah. Mein's. Ja, ich ziehe irgendwie Highlights an mich heran, ne? Ich? ich kann ihn auch von ihr treffen. perfekt weg, nein. Ab, ah, bitte mal weg. Nein. Oh, sehr jetzt einfach nicht. Ich ich mal weiter hoch ja. Man oh, kann zum Aufhören den Dings hier zu machen. So, oh, der hat seine Ultimate jetzt auch noch ready, ehrlich? Geil. Ja, da kommen wir runter und oh, gibt es doch jetzt einfach nicht. Was auch der Mein Gott kannst du mal Kannst du mal rausfliegen. Dies ist doch jetzt zwei. Danke, ist bei Visiten von ihrer starkheit aus. Ja. Jetzt bekomme ich diese Meldung irgendwie nicht, dass ich voll bin. Komischerweise so, hier war noch ein Kämpfer, ich muss ja nicht allerdings eine, eine Kanone. Ach, sind ah, ich verstehe, es. sie machen dann so, dann fallen sie oder auch nicht. Sind dann sozusagen bumm, bumm, dann gehen sie so nach oben. Ne? Irgendwie so was bestimmt. Ich muss so Flipper spielen mit den Dingern, aber wenn das so ist. Desde aus der Last Story. Wollen wir keine warte mal. Da, da, da, da. Also haben wir aus Tels auf aus irgendeinem Tels auf Spiel. das stand gerade Ich habe der musik noch ein bisschen gelaufen bis noch ausgewichen im letzten moment das verarschen ja, aber der anfang wir haben wir so ein Kampfthema. auf jeden fall ein kampf von irgendein tales auf spiel war schon noch golden was? hat ja, da kann ich nicht hin kann ich denn jetzt neuen nach oben und da kann ich irgendwie rein. Ah, und ich kein für Gegner. Und Kirby. Alter. Meine smash tun die hier mit einem Schlag weg. Ja okay, starker Smash habe ich, ne? Aber... Ja, ich jetzt nicht nur davon kommen, oder? Okay, Waffenangriffe habe ich jetzt auch hoch. Tut er ja, Peitschen und sowas, alles Verstärken auch. Okay, cool. Finsterer Pit. habe ich ihn nennen? Edge Lord Pit. Ja, wir sind noch ein paar Charaktere freigeschaltet. Ja schon fast mehr Charakter als andere welt hier. Das ist noch ewig weitermachen Nein. Ananas. Jawohl. Bringt aber nichts. Deiner Banane <lacht> nehmen deine Banane aus meinem Gesicht weg. <lacht> Geh mal da rein. Tschüss. Gewonnen. Gewonnen der finstere Pit kämpft nun mit Aha, hat sich geeint okay ich glaube das war für diesen part aber also, ich bin ja nur so ein level 1 gegner oder so erwartet denn ja noch auf mich leon Na, oh, gott verdammt nee. okay mal, ich kann nichts lernen ehrlich warum nicht Irgendwas kaufen, dann hat sich wahrscheinlich schon wieder nichts geändert, ne? ja, Ich nehme an nicht. Gut. Wenn ja, ich den Part hier gucken wir mal. ob 480 und 56. Ich muss mal gucken, ob ich herausfinden kann, wie viele Geister es insgesamt in diesem Abenteuermodus gibt. natürlich habe ich noch nicht. Und dann, ja, kann ich mal sehen ja wie viel wie nah ich da dran bin also nur so 150 Geister und wir haben alle gut ich aber sagen das war's heute ich bedanke mich herzlich für Zuschauen würde mich freuen wenn ihr einen Like ein Abo einen Kommentar hinterlassen wird dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. ciao, ciao.